Also nicht, weil es dann, also ich meine, wir fanden, ich fand, das ist auch schon schwierig, ja. Aber, ja, im Laufe der Zeit, durch die Übung jeden Tag, durch das Reden, äh, dann habe ich dann geschafft, ja. Und äh, es ist schon meine zweite Sprache geworden jetzt, ne. Ja. Also nicht Englisch, ja, sondern, ja, also Deutsch, ja. Und Indonesisch, Indonesisch ist die in Muttersprache. Ja? Ups. Normalerweise spricht man lieber Englisch ja? oder besser Englisch, ja? das, das wäre das wär den Leuten da in Kuta zum Beispiel Englisch schon einfacher, aber für mich ja? dann ist Deutsch für mich schon angenehmer. Ja? Also, <lacht> Sage ich mal, na, das ist schon die Sprache, was ich dann gern mache und bin auch schon stolz drauf. Ja? Ja, ja, also <lacht> also nicht viele können das gut beherrschen, die Sprache, ne? also ja. Deutsch. Ja? Und dann, ja, also war am Anfang natürlich schwierig, und aber da, war, da waren Freunde auch da, die auch schon früher angefangen haben, Deutsch zu lernen als ich noch äh, studierte und, äh, und Dozenten waren auch schon ab und zu mal unterwegs waren mit Touristen, die machten auch schon Führung, hatten auch schon Auftrag von, von Reiseveranstaltern bekommen ja? Ja. und da durfte ich dann dabei sein und konnte das mitmachen ja? oder dabei sein und konnte das zusehen oder Lernen, wie es gemacht wird, ja, die Führung, ja, weil es damals auch wenig deutschsprachige Reiseleiter gab. Ja. Ja, ja. Und ja, nach ein paar Mal Begleitungen, ja, dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja nicht warten, ja, also ich will schon selber machen. <lacht> ja. Ja, natürlich gab es am Anfang auch schon Schwierigkeiten, ja, weil gerade am Anfang des Studiums, ja, das konnte oder hatte ich noch nicht ausreichende Wortschätze und vielleicht konnte oder wusste ich noch nie, noch nie viel von, noch nicht alle von der Regel, ja, was ja. in der deutschen Sprache gibt, ja, aber im Laufe der Zeit, ja, habe ich gesagt, ja, das ist schon richtig, was ich dann, gemacht habe oder was ich dann ausgewählt <lacht> habe als äh, also für mein studium ja und dann ja dann jetzt äh, das macht mir auch schon immer spaß ja jedes ja. mal wenn neuer wenn leute mir dann nachricht schicken ja wir sind touristen da wir wollen halt was unternehmen ja ich freue mich immer <lacht> ja zwei jahre pandemie ja, ja. war nichts los ja und das war mir auch schon sehr schwierig. Ja? Also nicht nur wegen also finanziellen Fragen, aber dann auch schon, weil ich dann auch wenig Deutsch gesprochen habe. Ja, ne? ja. Und äh, das, wie gesagt, das, wenn es dann eben mal schon Leidenschaft geworden ist, da, man braucht es. Ja? Und da war eine Lösung dabei, also dank Internet zur Zeit, da kann man ja jede Zeit auf YouTube anschauen. Ja? Ja. und gucken äh, und verfolgen was in europa europa passiert ja äh, zu dem, äh, ich meine zu der situation wegen sage ich mal äh, pandemielage ja. und so, ne? dann konnte ich verfolgen und damit auch schon deutsch ja auch schon zu hören was da gesprochen wird ja das war schon dann eine lösung für mich ja, Und dann, ich fand das war toll, ne? <lacht> <lacht> Und Was hast du da schon die Tagesschau, oder was? Ja, Tagesschau, ja. die deutsche Sendung oder SWR, ja, ja. Äh, das, was ich dann, äh, was ich dann mag auch schon von der Schweiz, ja? Also wie hieß dann? also die Sendung in der Schweiz? Also von, äh, von woher kommt ihr? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, ja. ja. ja. Äh, da gibt's dann, auch schon so gute Sendungen die machen, auch, macht auch schon gute Reportage, ja. Oh. Rundschau. Ja. Rundschau, und es gibt noch was andere, also irgendwie mal gelb äh, war dann... Kostensturz Einstein. Einstein. Einstein. Oh ja, es gibt viele, ne? <lacht> <lacht> Aber äh, es war toll, ich gucke das auch schon gerne, ja. diese Sendung, ja, und das war halt mir auch schön, ja. Aber ja, gut ist ja, dass die Berichtsleser zum Beispiel auch schon immer Hochdeutsch ja? Ja. lesen ja? oder sprechen. Ja? Ja. Und das war auch schon für Fremden auch gut, ja? als äh, der dann gerade das lernt. Ja, ja. ja zwei Jahre Pandemie äh, war schon ist schwierig ja? also für viele bei uns nicht nur in indonesien glaube ich sogar auch schon im ausland ja? also in europa ja? Jetzt, äh, es ist schon wieder eröffnet worden aber dann halt dann noch nicht so ganz maximal und es dauert wir brauchen vielleicht so ein bisschen zeit was dass die europäer irgendwie mal sicher sind äh, auf reise zu gehen ja? Ich glaube, das kommt schon so langsam wieder. Ja, dann ich würde sagen, 2023 wäre dann schon hektisch. Ja? Also, ja. so viel los. Ja. Ja, ja. Weil, ja, ja, also die dann auch schon versuchen, äh, so irgendwie mal herauszufinden, wie alles dann läuft bei uns. Ja, und ich habe auch deswegen auch schon einige E-Mails bekommen, die dann Anfrage haben, wie alles dann läuft ja. und ich berichte, ich berichte auch alles dann über Facebook, ja. aber dann sieht man ja nur von Freunden, ja. also was man äh, in Facebook schreibt, ja. aber natürlich das mindestens, dass man auch schon etwas berichten kann, ja. was dann hier im äh, Ziel dann, äh, wie alles dann läuft. Ja. Ja, so wie Bali zum Beispiel, wenn man etwas über Bali redet oder wenn man irgendwie mal nach Bali kommen will, dann oft dann auch ist Lombok dabei, ja, weil einfach Lombok oft dann noch im Schatten von Bali liegt, ja? also dann wird automatisch etwas von Lombok gesprochen, ja. ja. Das darf nicht. Rötzlingen stehen im Wasser, ja, also müssen schon im Wasser stehen, ja. sonst gibt es keine gute Qualität von Reispflanzen, ja, ne? oder gute Ernte, keine gute Ernte. Ja, das äh, gekocht wird. Ja. Das, das kann sein, dass jemand verstorben ist. Ja, und ja. nach mehreren Tagen dann wird auch schon immer noch äh, ein bisschen gefeiert. Ja. Heißt es, was heißt Feier da? Also das heißt eigentlich schon Trauertage. Ja. Aber nach vielen, nach drei Tagen darf man ja nicht so äh, traurig bleiben. Ja. Weil das Sterben einfach mal so das anfangen. Das ist der Anfang des neuen Lebens, ja, in dem Jenseits, ja, heißt es dann, ja. Ja, man darf nicht so ewig traurig bleiben, ja, so wird es gesagt, ja, nach drei Tagen, weil, wenn man immer weint oder traurig bleibt, dann, das stört auch schon die Reise, also von den Verstorbenen, ja, in den Himmel, ja. Heißt es, ja dann gibt es da auch schon Feiertage bis neun Tage bei uns, ja. ja dass es dann auch an dem neunten Tag ein Höhepunkt geworden ein Höhepunkt des Fasses wird, ja? dass es dann auch oft dann äh, vielleicht Kühe geschlachtet wird, ja? Ja. Dann wird auch schon ein, Dorf, ein, ein Dorffest, ja, dass das ganze Dorf dann eingeladen wird, ja? um dort zu kommen. Und dann gibt es Verpflegung, ja, dann gibt es Essen, ja? auch sogar gutes Essen, ja? weil da Kühe geschlachtet wird zum Beispiel, ja. Oh, oh, das ist schwierig jetzt. Ja, wird auch schon eine Moschee noch nicht fertig <lacht> gebaut. Ja.